Hallo liebe Youtuber, also vielen vielen Dank erstmal an euch alle, weil ich, ihr habt schon wieder so ein überwältigendes Feedback auf mein Video von, ja, von gestern, ja genau von Samstag ähm, gegeben, dass ich sage, dass ich mal ein kurzes Update doch nochmal schicken muss und zwar ähm, ihr habt so oft diesen schönen Korbkranz schon bestellt, wir hatten hier immer Kundschaft, und dann habe ich gesagt, ja da sind schon wieder E-Mails mit Bestellungen und ich bin überhaupt nicht nachgekommen und hab gesagt so, Wahnsinn. Und jetzt haben wir einfach nochmal ein paar schöne Varianten. Ähm, und... Hier sieht man auch hinter mir schon so ganz tolle Hasen. Ähm, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach ein kleines Video, in dem ich euch mal zeige, was wir noch so Schönes haben. Und was ich euch auch versenden würde, gibt nämlich auch Grenze. Ähm, und das ist jetzt wirklich so ein kleines Margit-Oster-Spezial. Ja, und jetzt, dazu drehe ich jetzt mal die Kamera um, um euch das mal alles gut zu zeigen. Weil ihr wollt ja die Sachen sehen und nicht mich, ne? Also, bleibt mal dran. So, los geht's mit unserem kleinen Rundgang. Ich bin hier vor dem Laden und wir haben hier diese schönen gefüllten kleinen Narzissen. Ich hoffe, die packen das mit dem Nachtfrost, aber wir haben es trotzdem mal riskiert. Und wir haben hier das Schaufenster mit Zweigen, mit einer riesen Vase, Tulpen. Also die sind echt. Haben wir schön gestaltet mit Osterkarten. Und jetzt gehen wir mal rein. Ach, und ich habe hier noch ein Unikat im Angebot. Da zeige ich euch nochmal ein Foto. Das ist ein ganz tolles Tulpenbild, ähm, aber das zeige ich euch von drin nochmal. Das würde ich auch versenden. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und das ist ein, genau, das ist hier ein wunderschönes Bild mit Tulpen. Da schreibe ich euch nochmal die Abmessungen rein. Das ist mit Acrylfarbe gemalt und das passt jetzt natürlich wunderbar in die Jahreszeit. Und das würde ich für 45 Euro plus Porto, genau hier ist der Preis, versenden, Abmessungen folgen, dann habe ich im Angebot diese süßen kleinen Nestchen, die sind jeweils für 5 Euro, die sind mit Wachteleiern und die sind aus Chinaschilf und Pampasgras gewickelt, also ich glaube das ist jetzt tatsächlich Pampasgras. noch diese hübschen Hasen, diese Hasenköpfe ähm, mit Nest und da muss ich gleich mal nach den Preisen gucken. Das Nest ist 24 Euro und der Hase ist für 14 Euro und ja, wenn ich jetzt so viele Kleinigkeiten auch zeige, ihr verzeiht mir vielleicht, dass ich einfach sage, ich hätte gern so einen Mindestbestellwert schon von 25, 30 Euro, da ich jetzt natürlich die Nestchen nicht alleine versenden kann, weil die muss ich polstern und die kann ich in dem Pack, äh, die kann ich ja nicht in der Warnsendung logischerweise nicht reinmachen. Dann gibt es auch hier so schön dieses Nest mir fürs Straußenei. Das ist ein Nest, das kann man tatsächlich einfach nach Ostern wegpacken. Und das ist durch dieses Moos und durch die Zweige. Das hält sich wirklich ganz toll und das kann man immer als Deko wiederverwenden. Das gibt es hier jetzt also mit den Federn, das gibt es mit Wachteleiern und wenn jemand sagt, oh, ich hätte gern rosa Wachteleier drauf oder da sind wir völlig flexibel, das machen wir euch, das ist überhaupt kein Problem. Die Straußeneier versende ich für jeweils 14 Euro. Gibt es auch dann mit so einem Weidenring, wer will. Ähm, hier haben wir jetzt natürlich viele in das Nest gepackt. So, dann haben wir immer schöne Pflanzen, die versende ich natürlich nicht. Ähm, auch mal ein ganz spezieller Strauß, das wäre auch mal was Schönes vor Ostern. So eine mal eine ganz andere Konstruktion. Und äh, was ich ja liebe, sind ja diese Hornpfeilchen. Guck mal, wie süß die sind, diese Gesichter. Ich finde, das ist Herz aber naja, um die geht es jetzt hier nicht im Video. Das, euer Feedback zu den Körben, das war echt überwältigend. Diese ja, diese Körbe, die unten diesen wunderschönen geflochtenen Boden haben, das haben wir jetzt nochmal anders gestaltet. Und zwar hier haben wir in diesen Korb ein Huhn reingesetzt. Na, einfach ein bisschen Moos, Federn, Spinosa und haben dem ein schönes Zuhause gegeben. Diesen der der Korb komplett mit dem Huhn und so mit der Deko. Das schreibe ich euch immer auch nochmal in die Titel rein. Das würde ich euch für 59 Euro versenden, so komplett, wie es da steht. Der Korb nur pur ist für 39 und den haben ja auch viele bestellt. Und hier hatte ich ihn ja auch im Video gepflanzt gezeigt. Ja. Dann ist hier zum Beispiel auch noch so was, ein Straußenei, das ist ein bisschen kleineres Nest drumrum, aber auch mit den schönen Perlhuhnfedern. Hier seht ihr schon, da brauche ich es gar nicht schreiben, die Kollegin hat es wunderbar ausgezeichnet. Der Hasenkopf besticht natürlich auch, wenn er mit ein bisschen Natur umrankt ist. Wenn er alleine da sitzt, ist er auch schön, aber ich finde immer so ein bisschen Deko dazu, die macht schon richtig Stimmung. Ja, und dann kommt hier der Knaller. Da muss ich sagen, das ist jetzt der Boss. So, Moment, muss ich mal den Zettel wegmachen. Da zeige ich euch auch nochmal ein Foto, wie groß der ist. Das ist ein wunderschöner Hasenkopf. Und der, also den, mein persönlicher Favorit ist das. Und jetzt muss ich mal den Zettel weglegen. So, da lege ich mal den Zollstock daneben, um euch auch eine Vorstellung zu geben, wie groß der ist. Der ist circa... 34, ne, doch 34 cm hoch und breit ist der etwa 18, 17, 18 cm. Das ist also hier jetzt so ein richtig hübscher Hasenkopf, stützt auch so toll seinen Kopf auf und hat richtig große Ohren. Ähm, das ist ein mega schöner Hasenkopf. Und dazu dann habe ich den in einen Ring aus Pampasgras und äh, Heidelbeere gesetzt. Das ist nochmal ein extra Video, glaube ich und ich finde, das, wenn der jetzt hier so drin sitzt, ähm, also ich glaube, sowas muss ich auch haben, den finde ich einfach gigantisch. Den versende ich euch, Hase 45 Euro, der Ring für 10 Euro, also komplett für 55 Euro versende ich euch den. So, dann gucken wir mal, was es noch zu versenden gibt. Ähm, Körbe, ihr fragt mich ja manchmal nach Körben, ich habe noch so schöne Körbe mit Füßen mit äh, mit dieser tollen champagne Beschriftung, die haben auch einen Metalleinsatz und da passt auch genau so ein schwarzer Eimer rein, wenn man den bepflanzen will und das kann man sich natürlich sehr sehr schön vor die Haustür stellen, links und rechts da habe ich noch zwei Stück ich habe natürlich viel mehr andere Körbe und jetzt zeige ich euch noch ähm, meine Türkränze die ich aktuell habe, das ist jetzt ein Chinaschilfkranz und der ist auch so schön nestig mit diesen Federn, Wachteleiern, äh, ein paar Eierschalen, auch ein Band aus einem mintfarbenen Jute und auch hier wieder die Perlhuhnfedern, also so richtig natürlich nestig äh, und auch ein paar Zweige, der ist für 38 Euro, dann habe ich hier noch einen sehr schönen Kranz, der mit Weide und mit den Eiern der ist auch für 38, da ist ein bisschen Moorbirke dran, hier sieht man auch so schön diese, diese kleinen, ja, diese Fruchtständchen und die bleiben auch so, wenn der kein Wasser hat, dann bleiben die super erhalten und der ist auch auf einer Mooskranzbasis gewickelt, mit dem gelben Band genau passend und dann habe ich noch einen letzten Naturkranz, den habe ich dann mal gemacht, der ist äh, wirklich aus Natur mit Weinranken, mit äh, Chinaschilf, mit Heidelbeere. Also ein Kranz, der jetzt nicht nur an Ostern, sondern den man einfach ganz toll hängen lassen kann. Der ist für 24 Euro. Ja, das war jetzt mein kleiner Rundgang. Und wer jetzt sagt, oh, ich habe jetzt die Körbe schon bestellt, Margit bei dir, und ich hätte jetzt gar noch so einen Huhn dazu oder einen Hasenkopf oder ja, ähm, könnt ihr euch überlegen, meldet mir einfach nochmal. Ich habe eine große Liste und äh, noch habe ich es im Griff, äh, noch geht's. Und ich freue mich einfach auf eure E-Mails, Bestellungen, Kommentare. Und es war jetzt so ein kleines, kleines, äh, ungeplantes Video. Aber manchmal muss man halt auf die aktuellen Gegebenheiten auch reagieren. Und das habe ich jetzt einfach gemacht. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Sonntag. Und ähm, ich umarme euch. Bis bald. Tschüss.